Lieber Frühbucher als Last-Minute-Urlauber, dann buchen Sie mindestens 30 Tage vor Anreise das Airparks Parkhaus Frankfurt und erhalten Sie dadurch einen günstigeren Preis. Zuerst fahren Sie auf den Airparks-Parkplatz in der Lerchenstraße. Dieser befindet sich nur wenige Meter vom Parkhaus entfernt. Halten Sie auf den gekennzeichneten Check-in-Parkplätzen und melden Sie sich bei den Mitarbeitern an. Bitte halten Sie neben Ihrer Buchungsbestätigung auch Ihre Rückflugdaten bereit. Jetzt können Sie zum Parkhaus fahren. Mit der bei der Anmeldung erhaltenen PIN-Nummer können Sie dann in das Parkhaus einfahren. Mit dem Aufzug gelangen Sie direkt zum shuttle treffpunkt Ihr Transfer fährt alle 20 Minuten und Sie erreichen 10 Minuten Terminal 1 am Flughafen. Reisende zum Terminal 2 nehmen von dort den kostenlosen Terminal Shuttle. Bei Ihrer Rückkehr schließt Ihnen der Shuttle-Fahrer den Zugang zum Parkhaus auf.